Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Follower, wie immer am Ende der Plenarsitzungswoche berichte ich über die Themen, die diese Woche wichtig für mich waren. Eines davon waren die Leitlinien des Haushaltes für das Jahr 2018. Und in diesen Leitlinien skizzieren die Abgeordneten, wie sie sich den europäischen Haushalt für das nächste Jahr vorstellen. Wie mein Kollege Jens Geier bin ich der Meinung, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten aufhören sollten, Versprechen zu geben, von denen jeder weiß, dass sie nicht einzuhalten sind. Es ist völlig klar, dass eine nachhaltige, finanziell gut ausgestattete Entwicklungspolitik die beste Bekämpfung von Fluchtursachen ist. Ein weiteres wichtiges entwicklungspolitisches Thema, zu dem ich diese Woche sprach, waren die Finanzkürzungen der amerikanischen Regierung für die Familienplanung und reproduktive Gesundheit in Entwicklungsländern. Die neue US-Regierung nimmt damit in Kauf, dass die bereits 18 Millionen unsicheren und illegalen Abtreibungen und die Müttersterblichkeit in den Entwicklungsländern zunehmen werden. Das bedeutet auch, dass im Falle von Vergewaltigung keine sicheren Abtreibungsdienste mehr zur Verfügung stehen. Deswegen habe ich die amerikanische Regierung im Plenum aufgefordert, diesen Beschluss schleunigst zurückzunehmen. Die Europäische Kommission sollte auch der niederländischen Initiative beitreten, die die möglicherweise entstehende Finanzlücke nun zu schließen versucht. Deutschland hat leider noch keine Position dazu bezogen. Bevor ich nach Straßburg aufgebrochen bin, traf ich in Brüssel noch eine Schülergruppe aus Sachsen-Anhalt und sprach mit ihnen über meine Arbeit. Darüber hinaus erfuhr ich während einer Konferenz zu Syrien mit dem UN-Sonderbeauftragten Staffan Demestura aus erster Hand den aktuellen Verhandlungsstand zu der Befriedung Syriens. Alle Informationen über meine Arbeit finden Sie auf meiner Webseite, auf Facebook, auf Twitter sowie auf den Webseiten des Europäischen Parlaments. Alles Gute und besten Gruß hier aus Straßburg. 취WS!